Hallo liebe Freunde, Informationen zum Wiederherstellen von Dateien, die durch Bereinigen des Windows Papierkorbs oder mit Hilfe von Shift plus gelöscht wurden. Das Windows-Betriebssystem legt alle gelöschten Dateien in einem speziellen Ordner ab, der als Papierkorb bezeichnet wird. Wenn eine wichtige Datei versendlich gelöscht wurde, können Sie sie jederzeit finden. Die Größe des Papierkorbs ist jedoch nicht unbegrenzt und wird beim Befüllen vom System gereinigt. Dateien, die mit Shift plus D gelöscht wurden oder mit einer Größe, die größer ist als für den Papierkorb zugewiesene gewissen Größe, fallen überhaupt nicht in den Papierkorb. Wenn Sie auf ein solches Problem stoßen, befolgen Sie unsere Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass, Sie, dass sich Ihre Dateien nicht im Papierkorb befinden und dass Sie keine Sicherungskopie davon haben. Möglicherweise ist eine der Sicherungskopien unter Windows aktiviert. Dateiversionen, Wiederherstellungspunkte, Erstellen eines System, usw. und so weiter. Laden Sie das Hetman Unraiser-Programm über den Link in der Beschreibung herunter und installieren Sie es. Denken Sie daran, dass Sie die Dateiwiederherstellung so bald wie möglich starten müssen, da beim Betrieb des Betriebssystems ständig neue Dateien auf der Systemfestplatte erstellt werden. Schauen wir uns also genauer an, wie Sie Dateien nach dem Bereinigen des Windows-Papierkorbs oder gelöschter Dateien mit Shift plus DL und dem Programm Hetman Unraser wiederherstellen können. Dazu erstellen wir eine der Situationen neu, die zum Verlust wichtiger Dateien führen konnten. Auf Laufwerk D befindet sich ein Ordner mit verschiedenen Dateien. Löschen Sie erst durch Drücken Tasten der Tastenkombination Shift plus Wie wir sehen können, wurde der Ordner mit den Dateien gelöscht. Diese Dateien befinden sich nicht auf der Festplatte und im Papierkorb. So können Sie Dateien wiederherstellen, nachdem Sie den Windows-Papierkorb gereinigt oder mit der Tastenkombination Shift plus mit dem Programm Hetman Unraser gelöscht haben. Klicken Sie auf Master. Der Fa File Recovery Wizard wurde geöffnet, weiter. Wir wählen eine Festplatte aus, auf der versendliche Dateien gelöscht wurden, in meinem Fall ist das Laufwerk D, weiter. Wir lassen das ausgewählte Element standardmäßig auf normaler Scan, weiter. In diesem Fenster können Sie nur die erforderlichen Dateitypen angeben werden, um die Dateianalyse und Wiederherstellung zu beschleunigen. Zum Beispiel markiere ich ausgewählte Dateitypen, in meinem Fall waren es Archivvideo, Videodateien und Bilder. Durch Erweitern der Liste können Sie außerdem genauer angeben, welche Dateitypen durchsucht werden sollen. Ich werde standardmäßig weiter verlassen. In den erweiterten Optionen können Sie das Erstellungsprogramm mit Dateien entweder geöffnet oder geändert und die Dateigröße angeben, um die Suche festzulegen. Außerdem können Sie nur gelöschte Dateien und andere Optionen auswählen. Ich werde die Standardeinstellungen äh, beibehalten, aber ich werde nur gelöschte Dateien markieren, da in meinem Fall die Dateien von mir gelöscht wurden und nicht aufgrund einer Festplattenstörung verloren gingen. Zum Beispiel weiter. Wir warten, bis der Analyseprozess abgeschlossen ist. So werden die Dateien gefunden. Wir können unnötige Dateien deaktivieren, um nur die Dateien wiederherstellen, die benötigt werden klicken auf weiter. Wählen Sie nur auf Festplatte speichern und geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien wiederhergestellt werden sollen. Klicken Sie auf wiederherstellen. Dies kann einige Zeit dauern. Fertig.